Ich begrüße euch. Heute möchte ich euch erklären, warum es sehr leicht möglich ist, dass sich eine Expertenmehrheit irrt. Stellt euch folgende Situation vor. Wir haben ein Fußballspiel und da gibt es jetzt eine Strafraumszene, also einen Zweikampf, ein mögliches Foul im Strafraum. Das heißt, es ist die Frage, Elfmeter oder kein Elfmeter. Jetzt wurde diese Szene von einer Kamera aufgenommen. Jetzt gibt es tausend Fußballexperten, die sich diese Szene aus dieser Perspektive, die die Kamera bietet, ansehen. Und diese kommen dann zu einem Konsens. Oder sind überwiegend der Meinung, ja, das ist ein Elfmeter. Hier müsste gepfiffen werden. Jetzt gibt es aber noch vier andere Kameraperspektiven. Auf die haben die Experten aber keinen Zugriff. Jeweils eine Person kann durch die anderen Perspektiven blicken. Das heißt, auf diese vier anderen Kameraperspektiven hat nur jeweils eine Person Zugriff. Jetzt ist es möglich, dass sich diese vier Personen plus ein Experte aus den 1000 austauschen. Die treffen einander, starten eine Diskussion, erzählen jeweils wie sie die Situation wahrgenommen haben, hören natürlich zu, was die anderen ihnen erzählen und können dann gemeinsam eine Lösung finden und kommen zum Schluss, nein, kein Elfmeter, da es kurz zuvor schon einen Stürmerfall gegeben hat. Jetzt gibt es noch einen einzelnen Menschen, der hat Zugriff auf alle fünf Kameraperspektiven. Entweder weil er sich mit den Menschen, die direkten Zugriff auf die Perspektive haben, austauscht. Oder vielleicht hat er sogar die Möglichkeit, durch alle fünf Kameraperspektiven die Szene zu beobachten. Auch er kommt zum Schluss kein Elfmeter. Wer hat jetzt einen besseren Überblick? Die tausend Experten, die das Problem nur von einer Seite sehen. Oder die fünf Menschen, die jede eine andere Sichtweise erkennen und sich dann austauschen. Oder die Einzelperson, die auf alle fünf Perspektiven Zugriff hat. Das Beispiel soll verdeutlichen, dass Experten oft ein Problem von einem ähnlichen Blickwinkel aus betrachten. Und jetzt habe ich tausend Menschen mit ähnlicher Wälder ähnlichen Grundannahmen über die Welt, ähnlichen Grundüberzeugungen, ähnlichen Meinungen, vielleicht sogar ähnlicher Ausbildung und ähnlicher Lebenserfahrungen, möglicherweise sogar ähnlicher Abhängigkeiten und unbewusster emotionale Voreingenommenheit. Also insgesamt haben diese Menschen eine ähnliche Voreingenommenheit, also einen ähnlichen verzerrten Blick oder ein ähnliches Blickfeld, das Sie benutzen können, um eine Situation zu betrachten. Das heißt, wenn sich die einig sind, könnte das auch deswegen sein, da Sie ja eine sehr ähnliche Perspektive auf die Situation haben. Das könnte auch Ausdruck ihrer ähnlichen Voreingenommenheit sein. Das bedeutet nicht, dass es nicht wertvoll sein kann, wenn viele Menschen übereinstimmende Meinung oder Sichtweise haben. Aber es macht deutlich, dass außergewöhnliche oder abweichende Sichtweisen sehr sehr wertvoll sein können, um einen guten Überblick über eine Situation zu bekommen. Das heißt, eine einzelne außergewöhnliche Sichtweise kann möglicherweise genauso viel zur Lösung eines Problems beitragen wie tausend Experten, die eine sehr sehr ähnliche Sichtweise haben. Je unterschiedlicher die Menschen und ihre Sichtweisen sind, Umso wertvoller wird eine Übereinstimmung. Aus dem Beispiel mit der Elfmeterszene wird auch deutlich, welche Wege es gibt, einen guten Überblick über eine Situation zu erhalten. Einerseits kann ich mich als einzelner Mensch in unterschiedliche Positionen hineinversetzen. Ich kann versuchen, ein Problem aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, entweder ich selbst direkt oder ich wende mich an Menschen, die eben eine, einen anderen Zugang zum Problem haben und tausche mich mit ihnen aus. Dann kann ich einen guten Überblick bekommen. Die zweite Möglichkeit ist, dass sich Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen austauschen, diskutieren, das heißt, die eigene Sichtweise klar kommunizieren und dann gut zuhören und acht geben, was andere Menschen beobachten und wie sie die Situation sehen dann können wir gemeinsam einen Überblick uns verschaffen und so konstruktiv nach einer Lösung suchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.